Fancy. woohoo, Oh, nochmal Fancy. Oh Gott. Hol dir den Season Pass. Aber ich bin doch Level 100. Dann krieg ich ihn doch geschenkt, dachte ich. Scam. Scam. Habe ich ihn jetzt bekommen? Verbessere deinen Season Pass. Hä? Hä ich habe doch Level 100 erreicht. Ich, ich hab doch Level 100 erreicht, wieso krieg ich das denn nicht? Hä? Was sind das für Sounds? Okay, vielleicht kriege ich ja gleich nochmal den Season Pass, ich weiß es nicht, aber ich gucke mir jetzt erstmal die Skins an die man hier bekommt und den kriegt man sofort geschenkt, wenn man den Season Pass bekommt Das ist ein sehr cooler Skin, dieser Katzen-Skin, den mag ich Mag ich Man kriegt hier so einen oh, coolen Ufo Unterteil. was mit Aliens. Ja, Oh, ich krieg mal den Xenomorph, Wie cool. <lacht> oh wie cool, da sitzt da einfach drin. Okay, der ist cool, der Skin. Oh. Der ist auch cool. Sind beide cool. <lacht> okay, sehr interessant. Hat schon was, hat was. Aber die sind Füßen, die sind voll cool aus. Oh, Star Trek. Das so kennt man sofort. Oh, das ist ja voll cool. Diese Hände. Okay, dynamischer Abdreher. Amokus! Oh, jetzt! Amokus! Ja, oh, oh Oh, das ist ja mega cool! Wie diese Weltraumtextur sich einfach gar nicht bewegt! Das ist voll cool! Yo, ich feier das! <lacht> das ist auch nice. Oh, Oh, ich sehe schon, hat so eine Miku. Mr. Krabs. Oh, oh mein Gott. Hier ist sie. Hatsune so eine Miku. In ihrer großen, wahren Pracht. Die muss ich jetzt mal freischalten. Warte mal. Level 100? Was zum? Level 100? Level 100? Level 100? Level 100? Was, wieso kriegt man die ganze Zeit? Äh. Gro so, was ist denn das? So Kronensplitter. Ach, hier kriegen wir einfach den Skin? Ja, das ist ganz nett. Okay, interessant. Wie geht das? Und der allerletzte Skin bei Level 200 ist der gleiche, den man am Anfang bei Level 1 bekommt. Nur statt in Weiß, in Schwarz. Aber ich meine, das ist ein bisschen Pink, also... Worth it. So Leute, da sind wir mit Mützi wieder in einer Lobby und Mützi sagt mal, ah, wie lange. Oh. Ja, Mützi, wie viele neue Runden gibt es denn jetzt? Ich habe mich natürlich top informiert. Ich weiß es nicht, ich glaube es sind sieben. Okay, ungefähr sieben. Wenn wir mindestens sechs davon sehen, ist perfekt für ein Video. Ja. <lacht> Auch wenn wir beim letzten Mal Tradition. alle gesehen haben. Es ist Tradition, es muss immer eine fehlen. Mindestens. Ja, ich muss natürlich erstmal flexen mit meinem Skin. Ne? Ich möchte zeigen, dass ich Level 100 erreicht habe. Und trotzdem meinen Pass nicht bekommen habe, also anscheinend wow. mit sie meinte gerade. Dass das false advertising war von denen, dass man den nicht geschenkt bekommt, sondern man kann sich den theoretisch mit dem Prime- mit den mit den... <lacht> sag nicht das Genshin sag nicht die Das sind Showbugs. Instant Lobby voll. Wettlauf im All! Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Boah, das sieht voll cool aus. Wie du so ganz schräg so ja. so nach oben gehen, dann steht das so voll geil. So du fängst nee, das doch, Level man. an und siehst du, du guckst nur nach oben, da ist das Ziel. Okay. Diese Lasers sind aber richtig gefährlich, die können nicht richtig weit weg lieben. Echt? Die sehen aus wie so ja. Futschfinger. <lacht> <lacht> <lacht> oh, ich mag die Musik. Boah, überall Platoon 3 Sticker, nice. <lacht> Boah, alles Stick weiße Katzen. Ich mag diese Katzen-Outfits. Ich freue mich schon, wenn diese, die anderen Katzen-Outfits aus dem Banner in den Shops kommen. Oh, Leute, das Ding bewegt sich. Wir sind kleiner. Ah. Oh Gott, was zum Was ist? Ist kein Trampolin, oder? Ne, ist kein Trampolin. ne. Oh so, so aus. Artikel. Oh nein, nochmal Hexagon. Aber das respawnt! Oh, ja. Das ist ja cool. Das ist, das ist voll cool. I like it, I like it. Sehe ich da ganz unten? Ah nee, warte, was haben wir da angemacht für einen? Ach, ist das ist Trupp! Dieser Modus das ist oh. automatisch Trup. Mhm. ich. Ah. Wir warten einfach. Da kommt schon das nächste. Bleib hier. Oh shit. Was zum.. Was wo bin ich denn jetzt? Ey, ich kann nichts machen! Okay. Boah, das ist ja cool Ich kann gar cool. nichts, nichts tun. Boah. Ey, was? Oh lol, das Alter, das dreht sich. Das wechselt das Laufband. Ja, aber das ist voll stark, das Laufband. Wow, wow! Okay. Oh, hi. Ja, Diese Laser kann man auch taktisch benutzen. Ja? Man kann sich auch von denen mit Absicht hochliegen lassen. Ja, habe ich gesehen bei manchen. Ja, also ich finde das Level ganz cool. Ich finde mal, es ist mal was anderes, weißt du? Ja. Hä? Ich bin stuck. Du stuck. <lacht> Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Okay, das war cool. Aber ich muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen an das Level gewöhnen, weil es wirkte nicht sehr linear. Weil ich konnte nicht vom Spawn aus schon das Ende sehen, wie ich es halt vorher gedacht habe. Mhm. Oh mein Gott! Die Leute fallen komplett anders runter. Hä? Die drehen sich viel mehr. Hä, muss Musik hin? Ja, soll, bei <lacht> mir auch. <lacht> Was? <lacht> okay. Da war aber Sonic, hast du ihn gesehen? Oh, Hyperantriebhelden fallen nicht vom Hoverboard und erreicht das Ziel. Ah, schon mal das zweite Hoverboard-Level. Mhm. Also insgesamt das zweite. Wir hatten ja schon mal eins in. Was war das? Season 4? Und jetzt kriegen wir wieder eins. Ich finde das voll cool, dass wir das hier auch haben, weil Season 4 hat zwar so das Thema Zukunft, aber es hat auch so ein bisschen Space-Thema. Stimmt. Deshalb kommt mir dieses Thema auch schon die ganze Zeit so bekannt vor, weil in Season 4 gab es ja auch schon so richtig Zukunft alles. Und Space ist ja auch so ein bisschen zukunfthaftig. Mhm. Aber das hier ist jetzt. Nur Zukunft und nicht, äh, Nur Space meine ich und nicht Zukunft. Ja. Deshalb sieht man hier auch ein paar mehr Aliens als äh, in ähm, Season 4. Da hat man ja auch ein paar gesehen, aber hier sieht man viel mehr. Plus hier sieht man richtig viele. Ja. Raumcats. <lacht> Spacecats. Finde ich cool. Okay. Äh, wie geht das? Ey! Ey! Ja, muss uns jetzt das Level zeigen, weil ich wurde. Ähm, unfairerweise weggeblasen. Egal, steinbar. <lacht> oh, jetzt müssen wir. Oh. Also da muss jetzt erstmal Skill beweisen, ne? Doge. Der Doge muss. Match wow. Very skill. Ich hab die ganzen Sinomorphs aufs Leben <lacht> hier. Wie die aussehen. Voll gruselig im Spiel. <lacht> <lacht> Wir hatten ja schon mal so einen Hatsune Miku Skin bekommen, aber der war halt so, so äh, inoffizieller zu Jetzt gibt offizieller zu Ja, einfach, komm mal einfach, wenn wir den offiziellen Hatsune Miku Skin haben mit dem alten. I don't want to play with you anymore. Ja, aber wirklich. <lacht> Finde ich eigentlich schade, weil ich mochte den sehr. Das hat aber nicht mehr viel mit dem Hoverboard zu tun die am Ende, ne? Ey. Ich mag die Dinger den Hämmern. Hat doch jetzt wieder das Hoverbot, da muss man sich beeilen. Oh. Okay, das ist eigentlich ganz cool gemacht, aber es ist auf jeden Fall viel schwieriger, glaube ich, als das andere ja, Robot Level, oder? Alter, aber das ist halt ein richtig langer Das ist voll lang das richtig Level. Richtig langer Kurs. Mhm. Vielleicht sogar das längste Level bisher. Das längste Lauflevel. Alter. Ja, alles spawnt direkt vor mir wieder. Oh. Hier ist das Ziel. Also ich finde das sehr Krass. cool, dass es so lang ist. Das ist halt sehr riskantes Level. Zu wurden bin nicht gefeiert. Ja, gut. Schnell. Ach stimmt, das Sonic Level habe ich nie gezeigt, aber das ist echt cool. Das, das habe ich mal gespielt, das war echt cool. Ja, als normale Runde, das ist schon cool. Kosmische Autobahn, springe zwischen Weltraumspuren hin und her und renne bis zum Ziel. Ja. Das hat man noch nicht, so. oder? Ne, das hatten wir noch nicht. Okay. Das Leben war ein anderes. Das sind beide so ähnlich, aber das Bild ist ganz anders. Ja, kannst du mal losgehen? Hallo! <lacht> Content jetzt! Ja, geht doch. Mein ja, Gott. Man, keine neue Season ohne dummer <lacht> <lacht> Dax. ja was. Bom, bom, bom. <lacht> Hier haben die sich auch wieder um ein, zwei Pixel verrechnet. <lacht> ja, ich das ist immer und so. Und aber hier darf man mindestens Wir dir das mal auf Hardcore vor. Wenn du die oh, runterfällst, dann <lacht> Es gibt ja so ein... Manchmal, also es kommt nicht immer, aber manchmal gibt es so ein Hardcore-Show. Und wenn, ja. du halt... <lacht> wenn du da halt... Wenn da fällst, du da halt runterfällst, bist du sofort raus, tot, ja. egal welches Level. Nein! Oh, das wär's geboten? jetzt gewesen. <lacht> oh nein. Das ist echt cool. Das war was Neues. <lacht> Ja, äh, das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind gerade sehr, sehr schlecht irgendwie. Das sind glaube ich die letzten. Das müssen wir hier dafür aufholen. Wow, das ist vor mir runtergefallen. Ach, hier gibt's unter unten so ein paar. Nein! Die schlagen dann wirklich weit weg. Also. Ja. Die sind gefährlich, aber die kann man auch clever ausnutzen. Ja, habe ich aber nicht gemacht. Okay. Ähm, ähm, ähm, ähm. Wir haben grad richtigen um, um. Skill-Issure. Ah. Fuck. sie so nicht so viele Kraftausdrücke. Schauen äh. Kinder zu. Oh, Itus. Das verstehen die Kinder nicht. Ja. Nein! Nein! <lacht> <lacht> oh! <lacht> War unser Teammate. so. <lacht> <lacht> ich, Junge, wenn du den jetzt runter, ah, runtergeschossen hättest, wa? Ne? Das wär's gewesen. Komm Charlie. Vertrau auf dich, Charlie. Ich setze alles auf dich. Ich hab auf den Fall. Ich setz so froh, geworden. ich setz so froh! Dann warte Schwarz! Warte, er ist ja beides! Ich hab gewonnen! <lacht> schwarz? Schwarz! Schwarzer Mann! Oha! Nur sie. Also ich bitte dich, ich kann ja gönnen, hier. <lacht> so, hast du da jetzt? Junge, vor allem dass das Dumme war, ich habe ja mal diese YouTube-Kacke gesehen. Ich dachte, das hat der gemacht. Aber das war wirklich in der Folge. Das hat ja. Donald wirklich gesagt. Ja. Junge, das wusste ich gar nicht. Ich die dachte, das, hat, da ran, ja. wirklich, das klang auch vor allem so, als hätte der das schon gesagt. Die Pferde meines Vaters. Die, die Pferde, Vaters Pferde meines Pferdes. Pferdes. Die Pferde meiner Pferde. <lacht> Charlie, denk doch mal dran, was ich dir beigebracht hab, Mensch. Ja, das hab ich dir nicht beigebracht. Guck ihn dir an. Er trägt diese Brille, damit man nicht, nicht sieht, Fast dass Was? Diese er Runde scheint niemand aus. Ah, das wusste er, das wusste Mike, er. Ja? Mike Charlie trägt diese Brille, damit niemand sieht, dass er weint. <lacht> er ist eine Heulboje. <lacht> <lacht> Und jetzt, und jetzt, und jetzt, außerirdische Kacheln! Letzte Runde. Diese, die Kacheln verschwinden kurzzeitig, wenn du darauf stehst. Bleib in Bewegung und überlebe am längsten, um die Krone zu gewinnen! Also... Hexagon. Hexagon aber anders. Wir <lacht> haben gleichzeitig Hexagon gesagt. Mike, ich habe irgendwie langsam das Gefühl, Hexagon wird so ein bisschen das Glurak von Vollgeist. Dass du dieses eine beliebte Das merkst du erst jetzt. Dass du dieses eine beliebte OG-Spiel, was immer wieder kommt. Ich meine, was jetzt, haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt, wir haben Hexagon, wir haben dünnes Eis, wir haben Hexarolle. Wir haben ja. das hier jetzt. Aber jetzt schlachten sie es auch irgendwie ein bisschen aus, oder? Ne? Wir haben gerade das eine Level gehabt. Oder allgemein die neuen Level haben ja ganz viele... Oh, oh, jetzt sehe ich, was das hier ist. Okay, das ist... Ri okay, sorry. Das ist aber richtig cool. Einfach nur eine Ebene, aber dafür sind es die äh, wiederkehrenden... Wiederkehrenden... Exempl Exemplar... Exempl ich kann nicht reden, Alter. Du weißt, was ich meine, Junge. Ich weiß, was du meinst. <lacht> Junge, mein Deutsch ist jetzt so richtig... Ich finde aber in letzter Zeit übertreiben sie es ein bisschen. Ich meine, ja. in, in Season 3 war es cool, dass wir so ein Spiritual Successor zu Hexagon hatten, aber dann in Season. Season äh, ja, Free for All hatten wir jetzt dieses hexagon roll Freefall was cool heißt hatte, das, ja. Das sich immer noch wie ein fucking Fangame spielt. Ja. Also Rolle also ist das echt das schlechteste mit. von den allen. Ja, das, das, das ist so clunky, das macht einfach gar keinen Spaß. Och! Jungs! Hä? Die Wand kommt sehr! Oh mein Gott, die Border! Oh mein Gott, der Sturm! Fortnite! Aber jetzt ich meine, jetzt mit das Epic Games das ist es ja theoretisch Fortnite. Mal, guck mal, jetzt macht es auch Sinn, dass die Wände näher kommen. Weil ich dachte, hä, wenn die ja immer wieder kommen, was macht das dann für Eben! Sinn? Ich habe auch gerade so gedacht, okay, das kann ein bisschen dauern. Das, das, oh, das macht ist cool. das Konzept? Ey! Das ey! Das, cool. das macht das jetzt wirklich cool. Die Grammys. So Alter, Jungs, wird aber klein. Alter, Jungs! Ja, es wird so lang kleiner, bis jemand, äh, bis das Ende ist, ne? Dann fang mal an zu springen am besten, einzeln. Wo lang? Hallo? Oh, oh Gott. Danke. Ach, okay, einzeln. Äh. Oh! Oh! <lacht> ah, jetzt wird, jetzt kommt's nicht mehr näher. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Schade, aber das war echt ja. gute Runde. Und wer gewinnt? kommt Boyfriend! Nein, der Xenumauf <lacht> gewinnt! Och nee. Boyfriend. Ja, was denn? Der war blau! <lacht> ich mag den Ladebildschirm, aber man hat diese coole Banner. Ich will diesen ja. Skin da ganz links haben, unbedingt. Der sieht so süß aus. Das ist ein YouTuber, ne? Dude, was? What you blabbering about. Wieso muss man jetzt B zum überspringen? Vorher ging noch auf! Oh, Monochrome! Oh oh! FNF-Anspielung! So, ich spiele jetzt mal den alten Hatsunemiku-Skin Also aka The Diva Project heißt der Skin, äh, wirklich, nicht, aber Für uns war das hier eigentlich immer der Hatsunemiku-Skin Ohne Hose, weil der Weihnachtsmann hier geklaut hat Ach stimmt, ja da hatte ich ja meine Combo Danke, dass du mich daran erinnerst. Welche, welche kommt Mit, mit den Nein. Socken. Was? Und jetzt, jetzt die Unterhose. Was, was hast du vor mit sie? Ich entblöße mich. Direkt vor dir. Die äh, okay. <lacht> das müsste man am besten jetzt blurren und so ein bisschen verpixeln, dass man es nicht sieht. Was man jetzt zensieren hier. Die, ah, das ist neu, das ist neu. Oh! Ja, stimmt! Pixelmaler, berührt die Bodenfelder, damit sie leuchten und bildet das Muster auf dem Schirm. Ach, jetzt dieses, uh, okay, oh, das hat man schon mal in Minecraft gesehen, so ein Spielmodus. Ja, ich bin aber voll schlecht in sowas. Okay, ich brauch da Konzentration, da muss ich mich konzentrieren. Ich mag sowas, aber ich bin sehr schlecht in sowas, aber ich mag das trotzdem. Alter. Mike, wir haben jetzt zwei Randoms dazu, ne? Ach, ich war, nein, das ist im Team, ich dachte, man spielt das alleine, nein. Oh Gott, okay, ich mach die, die obere Ecke, ich mach die Ecke hier, weil das ist, weil da ich Achso, ja okay, ja gut. Das ist einfach. Ja gut, das kriegen wir noch hin. Oh, Ey! Was macht der? Junge! Imposter! Oh, das ist ja Bodenspiel, also Imposter. Ja. Was oh, jetzt? Was super. jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Okay, warte, lass mich das machen. Oh sorry. Sorry. Ja. So? so? Okay, nee. Jetzt machst du den Rest. Hä? Ist nicht richtig? Hä? Ja, doch. Jetzt! Ja. Hä? <lacht> Wie dumm! Äh, okay, warte, okay. ich versuch's. Ich versuch's mal. So... und nee, ich hab's falsch. Scheiße, ich hab's falsch. Sorry. Das hier muss weg. Sorry, das hab ich falsch. Warte. Okay, jetzt fühle ich mich schlecht. Hä, was fehlt denn? Was fehlt denn? Was fehlt denn? Ach so, der Strich. Ein. Hier. Spring, spring, spring, mit sie springen Der macht das. Der macht das schon. Okay. <lacht> Wenn du, du stehst. Ein Herz, ein Herz, ein Herz. Okay. Da bin ich begabt. Weil du das nicht wusstest. Was macht der? Macht das weg! Was machen die da? Äh... Ah, okay, okay. Aber das ist eigentlich ganz cool. Aber wir schaffen es glaube ich nicht mehr. Egal, ich werde es trotzdem versuchen. Doch, ein Team hat es... Lass mich das machen. Also kannst du schon ruhig helfen, aber ich meine, gib mir nicht in die Quere. Ja, oh, was meine ich? Ja, nicht das. Ich bleib hier jetzt einfach stehen. Hier, das war's. Ja. Ja, sehr gut. Danke an mein Team, dass ich das größtenteils machen durfte. Hat Spaß gemacht. Oh Gott, Alter, also die kommen gar nicht klar. Junge, die laufen da komplett. Ja, was machen ich die? Vor, ich hab vor, die hätten wir im Team bekommen. Oh, das ist wirklich das schlimmste Minispiel für ein Teamgame. Also wirklich, wenn es, wenn es zu zweit, wenn es bei Duos dran kommt, wird es richtig cool. Oder wenn du halt vier Mates ja. hast, dann ist es super cool. Aber mit Randoms? Äh, oh, das, gar ist, nicht. das ist schlimm mit Randoms. Ich glaube, die checken das wirklich nicht. mal Also Anspruch. alleine wegen diesem Spiel wegen diesem Minigame werden Leute viel weniger Trupp und Duo spielen. Ja, sie halt nicht zu viert. Sind. Ich mag du das Spiel, aber Fall. dass das mit Randoms spielbar ist, ist halt schlecht. Das ist halt nee, das muss echt nicht sein. Oh, neue Oh, neu Sternenkarte, suche, Sternen -Karte. suche mit einem Tastendruck auf der Karte nach unsichtbaren Pfaden. Uh, ah, das ich, ist ich weiß, cool. ich weiß mal, wie das geht. Ich weiß noch, wie das geht so. Ist das ja. das vorletzte oder letzte Minigame, was uns fehlt? Also wir haben jetzt insgesamt fünf gespielt. Also mit dem hier. Nee, ich meine sechs haben wir mit dem hier gespielt. Das das gerade war doch fünf und das sind sechs. Echt? Na, nee, egal. Oh, schau mal da hinten. Leute, was ist das? Siehst da auf, du siehst da auf der Karte, wenn du auf den Knopf drückst, ja? siehst du auf dem Feld, wo dann der unsichtbare Weg ist. Dann kann ich die anderen für mich drücken? Und ich gucke einfach ab. Theoretisch schon. Ja, sehe ich das, was die sehen? Guck, jetzt werden die hier. Wege ja, hier sind. kann ich lang und dann kann ich hier nochmal. Quer. Ja. ja. Und dann kann ich hier nochmal. Quer. Ja. Und dann kann ich. Den Knopf drücken, dann weiß ich, ich kann hier nochmal quer. Nein! <lacht> Warte, das war eigentlich schon richtig, aber. Geradeaus. Alter, wieder alle auf einem Fleck stehen. Oh, Scheiße! Bist du runtergefallen? Ja, ich wurde von dem aus oh, stimmt, auf die muss man aufpassen. Äh... Tiptoe. Ja, Remakel, Tip es ist es genauso hier wie hier. Einfach alle stehen auf dem gleichen Feld, bis irgendeiner sich wagt, irgendwo langzulatschen. latschen. Ja, wo ist es denn, Freund? Kumpel. Da vorne? Ja, oder? Schräg wahrscheinlich. Hier schräg? Ne? Dann müssen wir mal zurück. Und oh, das ist dort? Ja, also... Hä, aber das haben wir doch getestet, das ging nicht. Ne, man muss in eine andere Richtung gehen. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Guck, hier muss ich ja. zurück. Ich ah. muss da zurück und dann in die Richtung. Ja. Okay, aber schaffen wir es noch? Wird ja, knapp. war der erste. Was jetzt, was jetzt? Einfach geradeaus. Ja. Let's go, let's go, let's go. <lacht> <lacht> ich hab da nicht. Der gammelt da immer noch. Oh. Mimi hat es nicht geschafft. Tja, die hat Operating wohl zerstört. <lacht> Digga, <lacht> wen willst du hier insolvenz? <lacht> der Insi-Modus. <lacht> Gefährlicher Hase hier. Gefährliche Bohne. Bing, bong, bing, bing, bing, bing, bong. bing, bing, bing, Bing, bing, bing, bing, bong. Oh! Zehn Spitzen das letzte Level. Arbeitet zusammen, um über die Felder zu rennen und die Krone zuerst zu erreichen. Also einfach. Bergspitze, aber diesmal abgrund, also nach unten so. Oh, oh warte, ich sehe das ist jetzt zehn Spitzenfinale. Oh mein Gott, zehn Spitzen, aber. Oh nein! Alter, das ist halt. Oh. Weiß ich nicht. Guck mal da hinten, das sei Auf dem Bild sind die schon einfach in der Luft gespawnt! Leute, <lacht> no, das sieht aber echt cool aus! Aber es ist hier echt nicht wie normales. Das ist ein Imposter. Also hier kannst Mike, hier kannst du auch diagonal gehen. Ich bin bei dem Poster, oder? Nee, ah, aber stimmt, guck mal, wenn man hier auf den Knopf drückt, weißt du, was dann passiert? Was denn? Mach mal. zeige ich dir. Dann schießt der hier was drauf und dann zeigt er schon mal so ein paar Dinger. Also, ich würde dafür sagen, ich bin. Bleib die ganze aber, Zeit auf dem Kopf. dass wir ein Team Spitzen haben, ich muss sagen, ich finde das cool. Also, ich bin auf ich jeden Fall ich dafür. Ich schmeiß die ganze Zeit Ich doch. Nein, drauf. hab ich nicht. Fuck. <lacht> Obwohl, doch, wir haben es ein bisschen. Oh nein, der Schuh. Der das muss weg. So. Du musst ja weg, der Schuh, okay. <lacht> Yippie! So ja, ist okay, offensichtlich was? hier, ne? Ist offensichtlich. Nein! Ich glaube, es muss nur einer schaffen, ne? Ja, ja, es muss nur einer schaffen. Okay, dann bleibe ich hier am Knopf am besten. Das wäre auch okay. blöd, wenn es alle schaffen müssten. Ja. Weil, wenn wir Noobs haben, die gar nichts machen, das ist kacke. Nee. Oh, sorry! <lacht> Sorry, Bro. Alter, die Links haben es fast geschafft. Nein, als ob. Wo? Oh, oh, wir oh, müssen wir müssen Was? Wo ist der? Verdammt! Äh. Uh, uh, hier lang, ja, ja, ja, ja. Bis hier hin. Ja! Okay, aber ich glaube, ich glaub, da hinten. Nein! Okay, ich helfe jetzt auch, weil bis da hinten gehen die. Da hat's, er hat's, oder? Ja. Oder hat das, hat das? Oh, bleib mal da stehen, Er traut sich nicht. Doch, er hat's! Ja. Er hat's! Ja! Was ein King! Oh oh, schafft das überhaupt mit zur Krone? Hat das? Ne. Hat das? Doch! Er hat's! Boah, Was ein King! Wie man heutzutage bei der Jugendsprache sagen würde: Macher. Habe ich noch nie im Leben gehört. Echt nicht? Das sagen voll viele: Macher. Macher? Macher. Alter, wie viele Belohnungen ich bekomme. Alter! Du 12.000 EP. Ja, same! Level up! Level, level, level. Le oh, Ausrüstung, gerne. Oh, das war's schon? Was so so wenig für so viel XP? Wow. Man, muss ja. viel, man braucht voll viel XP. Jetzt. Mhm. Aber guck mal. Das sieht komisch aus. Oh, <lacht> da hab ich vielleicht ein lustiges Oberteil dafür. Naja, also. <lacht> Macher. Macher. <lacht> Macher. Macher. Haha, <lacht> der Minecraft-Steve ist runtergefallen. Der Minecraft-Steve. Ja, wir nennen den Skin doch immer so. Ja, aber das ist trotzdem lustig. Ja, ich weiß, dass es das lustig ist. Das haben die ihn ja auch so. Der Messenger ist er, glaube ich, eigentlich. Genau. Was schreibt er denn so auf, auf, auf uh, WhatsApp, der Messenger? Der, der Schreiber! Beispiel. Zum Beispiel Armut. Der Nachrichtenversender. <lacht> Der Nachrichtenversender. Ja, der Messenger. Das ist dann so der typische. Ja, ja. Der typische Typ. Typ cool, ohne Fehler dieses Mal. Oh, dieser, der dieser Planet da hinten ist so übel 2D. Nein! Steve, nein! <lacht> Karma. Steve hat mich betrogen. Einfach Karma. Nur weil ich mich vorhin über ihn lustig gemacht habe. Ich der wollte doch nur ein bisschen dabben und was macht der? Ja, nee Mike, das fand der schon ziemlich courage courage Hast du es gesehen? Ich bin runtergefallen. Echt? Aber ich hab's trotzdem geschafft, ja. Hier okay, warst du Skill. Nee, bei mir bin ich runtergefallen. <lacht> ich hab's trotzdem geschafft. Nice. Wieder <lacht> da langsam abgeschmiert. Ey. Ja. Okay, Wie kann man denn da runterfallen? Weiß halt nicht, wen du meinst. Der mit dem Helm. Will Willem664. Catch! Was macht der denn? Der ist gerade da in diese Mini-Lücke runtergefallen. Da, bei diesem Kreis in diese Mini-Lücke ist er gerade gefallen. Ich beobachte oh. ihn jetzt. <lacht> okay, Mann. Der hat 10 Sekunden. Oh, oh, schnell, schnell. Aber man kann ja auch sagen, vielleicht spielt er ja mit Tastatur. <lacht> Genau das meinte ich. Genau das meinte ich. <lacht> <lacht> Episch. Spaß in der Sonne. Wie kann man denn da reinfallen, ey? Oh, man. Ach, mit, ich wollte dir was Top Secretes äh, sagen. Okay, sag's mir. Ja, das wollte ich dir sagen. Ah, oh, okay. Mhm. Okay. Das ist jetzt nicht weiter. Gut. Hier das. Frenetische Fabrik. Drücke die leuchtenden Tasten, um Punkte zu erzielen. Die okay. Haben nicht, die haben nicht Frantic mit frenetisch übersetzt. <lacht> Frenetische Fabrik! Das klingt so, als hätte ich das übersetzt. Das ist so, als hätte ich.. als hätte ich. Ähm, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Das würde ich sagen, ist so ein klassischer patent moment Ja, genau so. Genau so was ist das. <lacht> genau so. <lacht> Patente Stupide. So sagt man hier. Wo die ganzen Katzen oh, da ja, hinten. Katzen da. <lacht> miau, miau, miau. Wie geht das überhaupt? Äh, wir sind, oh, ich hab nicht gelesen. Sind das zwei Teams? Ich hab nicht gelesen. Alter, äh. wie sie hier so stehen. Wie so web Movie-Post. Ich denk mal, wir müssen die goldenen Knöpfe drücken. Ach so. Ja, die goldenen Knöpfe drücken. Ah Mist. Drücken. Ja, müssen wir. Ah. Das ist wie... Oh, ich bin voll äh, schlecht. Knopfhammer. Einen habe ich! Ich habe einen bekommen! Wow! Achso, wir sind ja alle in einem Team! Mhm. Mhm. Ja, weiß nicht. Ich finde Singleplayer-Knopfdrücken eigentlich interessanter und spannender. Ähm, ja, aber ich mag das Singleplayer-Knopfdrücken nicht so. dass du mir halt ein bisschen zu. Du machst einen Fehler und hast versagt. Ich ja, aber hier komme ich überhaupt nicht klar. Die Map ist mir so riesig und ich finde keinen einzigen Goldenen, weil die alle nach so. einer Sekunde schon aktiviert werden. Hä, hey, ich stand sogar drauf! Also, oh man, ich bin voll ich find schlecht. Ne, ich finde gar keine. Ich find so, das ist so ein richtiger Fall guys Moment, Mann. wenn du so struggles um die einfachste Sache zu tun. Ich war total schlecht diese Runde. Ja, keine Ahnung. Ich mag das Minigame nicht. Also, ich finde es an sich ganz cool. Ich finde es besser als das normale Knopfdruckspiel. Nee, naja, ich finde das normale besser. Das ist halt viel spannender. 1v1. One one. Und hier. Das war mir so mega unübersichtlich und da war so viel los. Du kriegst keinen einen goldenen. Keine was Ahnung. Was sagst du so allgemein zu den neuen Maps? Alles in allem sind die nicht schlecht. Also, ich mag sie auch besonders, weil sie sehr kreativ sind. Ja, ist auf jeden Fall alles mal was Neues, und das finde ich ganz cool. Das war jetzt auch die einzige die ich nicht wirklich mochte, den Rest mochte ich ja eigentlich. Ich meine, ich muss wirklich sagen, beide Finale, die wir die bekommen haben, finde ich echt gut. Also, also Tiptoe ist so ein Minigame, entweder ich habe ja, Lust das, das, das Minigame rein. zu spielen, <lacht> oder ich habe keine Lust das Minigame zu spielen, weißt du was ich meine? Ja, ich versteh's. Och, wer aus unserem Team. Natürlich, die goldene Hexe hat mal wieder ihre Probleme. Ich hab das ist ja, so gemerkt: der, bei goldenen Skins entweder die sind ich. richtig gut oder die sind richtig schlecht. Aber wie kann das sein? Der hat mehr Kronen als ich. Ja, aber. <lacht> <lacht> wie, wie kriegt der das hin, dass du das nicht. Ich glaube, ich glaub, der checkt das Spiel nicht so ganz. Ja, okay. Der muss sein Kopf benutzen. Aber sein Name, Pwo, sie das dieses, dieser Spongebob-Meme. hat Disquart 69. Mach das gerade. Oh, ja. <lacht> <lacht> Season 1-Players. <lacht> ja, was ist das? Das war früher aber nicht so. Wir müssen vielleicht doch nochmal ein 10 arten von folge spielern machen. <lacht> <lacht> hmm. <lacht> <lacht> <lacht> Wir spielen nochmal Hexagon. Oh, hier kriege ich jetzt meine zweite Chance. Ja, ich krieg jetzt auch meine zweite Chance. Ich habe es fast geschafft und habe ich abgerutscht. Das darf nicht nochmal passieren. Hab... Ha? Prallball. Guck mal hier. Ah! Was? Alles ist voll cool mit den Dingern. Das ist gefährlich. Ja, aber das ist, das macht's lustig. Ich finde das sogar cooler, wenn jetzt in dieser Version nur die Prallbälle sind und keine Wände, die einen ranziehen. Das finde ich persönlich jetzt cooler. Aber wahrscheinlich kommen die Wände gleich noch mal. Das ist dann nur eine schwierigere Vision. Die Ananas sabotiert mich! Ananas! Ich will den haben! <lacht> ich will den haben! Ich meine Ananas! Am Er macht, macht auch die Platten kaputt. Nein! <lacht> Hexagott! Ja, ich bin der Hexagott! Ich muss hier gewinnen, Oh. <lacht> pass auf! Oh, oh, der Steve, pass auf, der grabt gerne. Der Stefan. Der Stefan. Stefan. Ich find's halt so lustig, die sieht halt null aus wie Steve und wir nennen ihn trotzdem Minecraft Steve. Ja, wegen der... <lacht> TEXTUR! Ja, wegen der Minecraft-hartigen Textur. Oh er du tot? Ja. Schwach. Petro hat gewonnen. Petro Banani hat gewonnen mit sie. Ja, das war schon eine schwache Leistung. Guck ihn dir an. Oh, das gleiche Tag wie ich. Okay, der hat das verdient. Ey! <lacht> der P.S. ist gefallen. F hey, für den gefallenen P.S.! <lacht> <lacht> oh, das war so geil. Das Clip. Cool. Ich weiß aber gar nicht, von wem der eingesprochen wurde. Das weiß niemand. Die Sache ist vor allem das Video, das gibt's, das auf YouTube ist, das ist ja ein Re-Upload. Ja Stell dir vor, hin. du bist nur darunter bekannt im Internet, weil du das Wort Penis gesagt hast. <lacht> Wie das ich fühlen muss. <lacht> ich würde die Person fragen, ey, könntest du bitte nochmal mal Penis sagen? Oh mein Gott, bist du nicht der Typ, der Penis gesagt hat? <lacht> oh mein Gott, kann ich von dir noch ein Autogramm haben? Kannst du bitte nochmal mal und dann, sagen? Und dann unterschreibt er so mit so einem P. Jetzt kann ich das auch mal spielen. Jetzt kann ich das auch mal spielen. Guck mal, da hinten links. Der macht ein Salto. Oder guckt sich auf seinen eigenen. Na ja, egal. Bam, bam, bam, auf bam, seinen bam. eigenen. <lacht> <Dick>. <lacht> ich muss das nicht als wegzensieren. Man. Das war gerade ziemlich langweilig der Part. Ich bin hier oben drauf. Was? Wo bist du? Da oben auf, die, auf dieser Bande. In diesem Ring, wo wir gerade durchgelaufen sind. Da kannst du dich drauf erschießen lassen von dem Laser. Drauf erschießen lassen? Oh nein. Okay. Nein! Och, Jörg. Ja. Ich mag das Minigame nicht. Du hast aber bequeme Socken, du. Ne, das sind jetzt Schuhe. Die habe ich von Sonic geklaut. so, das bist du gar nicht. Warte, wo bist du? Hier bist du. mhm, mhm, mhm Jetzt sind Karma. Okay, das war's. O oder? Ne, wir schaffen's wahrscheinlich nicht, oder? Uh, ob okay, der mit den, den ist bequemen Socken es noch schafft? Los, okay! Das war mein Name. <lacht> Speedbone. Okay ja. Alter, der ist auch Speed. Falls ihr das Wort okay in Duden findet, ne, denkt an mich. Ich hab das Wort auf uns. Du einfach einen YouTube-Link zu deinem youtube -Klick. <lacht> Du klickst einfach auf das Wort okay drauf, auf einmal so. YouTube.com/slash Mike an. Ja, das ist die Definition von okay. Ich ja. möchte ihn grabben. Ich möchte ihn grabben. Ich das möchte ihn grabben. Bist du nicht teamfähig? Ich möchte ihn gerne. Ah! End. Der mit den. Oh nein! Er ja, mit den bequemen oh, oh. Socken ist gestorben. F für den gefallenen Bruder. Finde ich für den gefallenen Fall, Bruder. Hab ich ihn? Er ist halt wirklich nee, gefallen. Nee, schade. Dann. Ja, ist ja ein mit sie, Hä? Guck mal, ist wirklich gefallen. Ja, wir auch gewonnen? Ja. Hä? <lacht> wir waren beide übrig im Letz als letztes, oder? Ja. ja. Nice. Ja okay bana